Ja, und willkommen. Mein Name ist dann die Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem engage ja diesmal nicht mit einer wegszene weil wir nicht ins Zombies kommen. Ähm, ja, wir können direkt in die Action reingehen, weil hier gibt es nicht viel, was ich auf Screen machen konnte, außer hier meine Position ändern, das inventar ein bisschen ändern und so. Nicht, dass ich da irgendwie viel Unterschied machen könnte, aber naja, ähm, ja, diese Level. Wir sind in Kapitel 11. Wir Müssen fliehen vor diese hier Gegner, welche uns wahrscheinlich in den Hintern treten? Ne? Wir haben keine Ringe, die Gegner haben Ringe, was mir ein bisschen Angst macht. Und wir müssen, ich glaube, ja, dann ihre Entkommt, das heißt, ich muss hier hinkommen mit Daniro. Und ich nehme an, wenn wir eins dieser Felder betreten, dann ist das Kapitel zu Ende. Ne? So meine meinung nach ich will noch hier noch so viel erfahrungspunkte wie möglich abgrasen ne? ich meine theoretisch könnte ich jetzt einfach hier voll durchrennen und das kapitel so schnell wie möglich beenden ne? will ich aber nicht ich will natürlich so viele gegner nebenbei noch erledigen wie möglich um halt maximal erfahrungspunkte rauszuholen allerdings haben wir ja drachen verzerrte drachen welche level 23 sind und eine menge ap und eine menge schaden machen Mal ganz kurz gucken nein nein da oben riesiger dach ja. schafft von dem mondach verfügt über harte schuppen mächtigen atem Gegen mondachen sind ja. gegen verzerrte sind ah, verzerrte okay stimmt aber ich habe nichts nee. Seleka müsste ich haben, aber habe ich ja nicht. So, was mich, was mir aufgefallen ist, screen Der hat eine Stärke von 0 habe ich gerade gesehen. Ähm, die ihre Angriffssache heißt Spezial, oder steht sogar Spezialangriff. Die Angriffsstärke der Einheit mit Spezialangriffen, die nicht von Verteidigung oder Resistenz abhängig hm. abhängen. Ähm, in früheren Feuernblättern war es so, dass wenn man gegen Drachen gekämpft hat, die haben halt mit Drachenatem angegriffen und das bedeutet mehr oder weniger wenn die einen angreifen dann äh, machen die immer diesen schaden also 31 ich würde jetzt raten dass wenn ich mit irgendjemanden versuche die anzugreifen dann kontern die mich mit genau 31 schaden was ich nicht durch verteidigung oder angriff reduzieren kann bei anderen leuten ist das normalerweise hier als eingeteilt wir haben einmal physischen angriff ne? Und ja, das wird halt von Verteidigung abgeblockt. Ne? Und dann haben wir magische Angriffe, welche halt von Resistenz abgeblockt wird. Und ja, das bedeutet, ich kann wahrscheinlich mit den meisten Leuten gar nicht die dinge angreifen, weil die machen 31 äh, 31 Schaden. Er kann nicht angreifen. Äh, sie kann nicht angreifen. Sie kann nicht angreifen. Er darf nicht angreifen. Ich glaube nicht, dass ich mit irgendeinem Charakter hier angreifen kann. Anna Anna und Diamant, die sind die einzigen, die einen Angriff überleben würden, und da sind zwei von denen. <lacht> also, ja, wenn das so abläuft, wie ich mir denke, dann würden wir gar nicht irgendwie eine Chance gegen die haben. Wir können die gar nicht angreifen, aber müssen wir auch nicht. Ich würde es am liebsten machen wegen Erfahrungspunkte und so, aber geht wahrscheinlich nicht. Also, mein, meine Aufgabe wird es sein, hier so viele an äh, so viele Gegner noch wie möglich mitzunehmen, bevor wir flüchten, um die maximalen Erfahrungspunkte abzusagen. Und ja, dann gebe aber währenddessen noch da ein. Sie habe ich mir auch mal unter die Lupe genommen. Sie macht, sie macht 42 magischen Schaden, was viel zu viel ist So viel hält hier niemand aus, glaube ich. Nee, ich glaube nicht, dass da irgendjemand überlebt hier. Das heißt ja, spätestens, wenn sie sich bewegt, und ich nehme an, sie bewegt sich irgendwann, dann äh, kann man ein Problem. Okay, da war es eigentlich. Ne? Ich habe jetzt nicht viel geändert. Ich hatte glaube ich schon mit Fraben. Ich habe die, ich habe genau ich habe die ganzen Silber- und Goldringe, die ich hatte, ja, auf meinen charakter verteilt. Die konnte ich zum Glück nur einsetzen. So, wir haben noch hier einen Fortschrittsstab, welcher ein Teleportstab ist. Fünf Felder nur, oh, das ist nicht viel. Das ist überhaupt nicht viel. Also, zur Not, wenn es ganz brenzlig wird, kann ich einen Teleportstab einsetzen auf meinen Hauptcharakter und dann kann ich in 1, 2, 3, 4, 5 Felder wegbewegen müsste man noch schneller hinkommen aber sehen wir erstmal wie das hier abläuft ne? meine einheiten kann ich nicht ändern ich bin ein bisschen enttäuscht dass ich kann nicht dabei habe weil dann hätten wir sie wieder hier irgendwo rein platzieren können ne? wir hätten sie hier rein platzieren können und sie hätte dann alle gegner ja aufgehalten weil ich bin mir jetzt ziemlich sicher ja noch nicht mal sie könnte sie treffen ne? Also, wenn ich sie mit ihren Messer hier jetzt dabei hätte, ne, dann hätte ich hier wortwörtlich sie in den Wald schicken können und sie hätte alles sie wäre mit allem ausgewichen, aber geht leider nicht. Schade, dann hätte ich bestimmt eine Menge Erfahrungspunkte bekommen können. So genug geredet, wir gehen jetzt hier rein. Kann mich jetzt nicht noch weiter vorbereiten, so. ja, dann mal los. Eine Sache wollte ich noch überprüfen. Wir haben nicht den Zeitkristall. <lacht> Stimmt, weil die Gegner hatten auch irgendwie den Zeitkristall irgendwie gestohlen oder so. Ne? Sie hat keinen Bewegungsradius. Das heißt, sie bewegt sich nicht. So, ich muss sofort mal prüfen. Ja, 31 Schaden. Trefferchance von 24. Okay. Ähm, ich habe mir den ersten Zug, glaube ich, schon überlegt. Und zwar, ihn können wir eigentlich erledigen. Erdroy. Und den wollen wir vielleicht auch so schnell wie möglich erledigen, weil er ganz schön da ist. Ich glaube, ihn können wir uns hier vorknöpfen, ohne hat wir irgendwie angegriffen werden können. Ne? Also guck mal. But, äh, wer trifft mich da unten? Oh, du kannst dich teleportieren, ne? Dunkler Teleport. Und führt einen Kraftvoll magischen attacke aus oh nein oh. wie stark ist denn das da ist irgendwie ein Problem mit den mit den Angriffen ich sehe irgendwie nicht wie stark die sind nehmen wir mal an 16 ne? aber ein Angriff wird der ja wohl aushalten ne? So, was wir machen, ist verdammt. Wegen dich in nehme ich an. Ich glaube, du fängst als Erster ja an. So, das sind 19 Schaden. Und du brichst ihn und doppelt, perfekt. Okay, schauen wir. Mal. Ist die Musik, aber. Wir haben den obligatorischen traurigen Moment in diesen Fire Emblem nehme ich an, weil wir alle unsere Ringe verloren haben. Ja, in Fire gibt es immer dieses eine traurige Kapitel, wo die Musik immer sehr dramatisch ist. In äh, Fire Emblem Awakening war es als okay, als hier einer der wichtigen Hauptcharaktere gestorben ist und warum hast du das überlebt? What? Hä? warum hast du das überlebt da kann ich jemanden daheim bewegen ich möchte dich wahrscheinlich sowieso anlocken ja, In Fire Emblem awakening weiß dieses kapitel wo, wo einer der hauptcharakter gestorben ist und, äh, also sie wird definitiv auch das Ding überleben, ne? Und komm. Und Chrome hatte dieses ganze... Oh nein, ich bin so schlecht, ich kann niemanden beschützen. Und die Musik im Hintergrund war so alt dramatisch. Und traurig. Ja, ne? Okay, mein Gott, ich will hier die ganze Zeit hinlegen und gibt die ganze Zeit um. Ich suche gerade mein Tisch, aber jetzt ist dunkel und ich sehe nichts. So, ähm, ja, ich habe schon irgendwie gedacht, dass das nicht so einfach wird, dass wir nicht einfach irgendwie da reingehen können und uns die Ringe zurückholen können. ne? aber was soll's ähm, ich möchte ah, verdammt ich wollte eigentlich ihn hier in dem Wald platzieren damit er sie, sie hier anlockt ne sie hat falsch äh, nicht falsch und Rapier was effektiv gegen Briten Einheiten ist ne aber er hat 17 Verteidigung das heißt sie wird nicht so unglaublich viel Schaden machen damit ich würde sie am liebsten anlocken, damit wir die schon mal aus dem Weg haben. Oh, warte mal, wie viel Geschicklichkeit hast du? Oh, du doppelt so oder so. Okay, äh, gefällt mir nicht die Situation. Und ich habe kein Zeitgröße. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, sind meine Leute tot. Aber du sollst dann eigentlich überleben. So. Ich meine, wenn du mich sowieso doppelt, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig. So hat irgendjemand noch sowas, was, was ihn hier irgendwie verstärkt, so wertemäßig. Also Hält sie, nein. Ich habe übrigens auch noch ein Heiler, was auch nicht so so gut ist. Aber was soll man machen ne okay wenn diese typen sich schon direkt bewegen dann haben wir ehrlich gesagt ganz schön ein problem ja oh -oh. Oh -oh. okay bei einem fehl war ein traurige kapitel als man irgendwie ein seiner familien aussuchen musste die man sich anschließen konnte man muss man gegen seine brüder und schwester kämpfen oh, warum hast du uns verraten ah, da kam auch voll die traurigen musik im hintergrund Nehmen wir das... Wir sind gerade im traurigen Kapitel dieses Spiels. Okay. Und er ist tot. Cool. Mein Gott, er äh, äh, hat trotzdem noch so viel Schaden gemacht. Oh, das einfrieren. Also ja, ich muss dieses Kapitel neu starten. Okay, was ist mit ihm passiert? Hat er jetzt den Ring? Er hat jetzt den Ring. Okay, die bescheinen sich nicht zu bewegen. Das ist gut. Ich muss zurück. Oh. da kann ich auch machen sämtlich folgen als rückgesetzt oh, ich kann sogar zurück zu dings gehen ich mach mal so verladen geht das schnell so mein gott ich hatte echt gedacht ich hätte echt gedacht er würde den angriff überleben sie war ein zug ohne zeit und ich gehe schon direkt drauf Und so würde dieses Projekt aussehen, wenn ich nicht den Zeitkristall hätte. Dann müsste ich jedes Mal das Kapitel neu starten, weil ich wahrscheinlich rausschneiden würde dann den Prozess. Aber trotzdem. So, das das ist... mache ich denn dagegen? Also wenn ich hier nicht, die sind allzu weit entfernt, man Sie können ich da bewegen eigentlich, ne? Ja, ne? Ich glaube, sie war viel. Ich glaube, sie hat, hat viel einfacher überlebt. Sie hat eine Verteidigung von sieben Und Ich weiß nicht, wie viel... Der hat ja Marv, ne? Das heißt, hat diesen schnell... Das sind Folgen auf aus. Das heißt... Oder hast du nicht diese Fähigkeit? Ich glaube nicht, ne? Hier ja, bei dir wurde die Fähigkeit angezeigt, ne? Und führt einen kraftvolle magischen Angriff aus. Okay. Ich weiß nicht, warum das anders heißt, aber okay. Okay, ich nehme an, wir können sie dann da rein bewegen Ne, sie wird das schon überleben. Berühmte letzten Worte. Okay. also wir halt noch mal. So, wir machen eigentlich genau gleiche nur halt anders. Ich drück den A-Knopf, damit die animation schneller gehen. So, und jetzt weiß ich, dass ich mit meinem Hauptcharakter nicht erledigt krieg. Aber wir müssen uns so oder so schnell runter bewegen. Und ich werde ja sowieso gebrochen. Der wird ja sowieso gebrochen. Ne? Also macht hat ja keinen Unterschied. Ja. Okay. Ich glaube. Ach deswegen. Okay. So ich gleiche zack gleiche zu so ist, gut ist gut und ich würde sie am liebsten anlocken ich könnte sie auch eigentlich ignorieren aber ich möchte sie anlocken weil ich halt nicht machen würde dann wer weiß wo sie dann hinfliegen würde ne deswegen möchte man so was am besten immer so schnell wie möglich erledigen Du, du erreichst mich nicht oh. okay, wenn ich dich heben bewege dann oh so war das ganze noch mal ne? wie sitz mit dir aus mich halt nirgendswo bewegen das ist das Blöde. So, oh mein Gott. Da ich den Bogenschützen da anlocken. Glaube nicht, Na, diesmal sollten wir überleben. Die berühmten letzten Worte: ah, Die Gegner mit diesen Fähigkeiten sind aber ganz schön übel. Ey. Ich habe noch nicht mal Ringe irgendwie um mich zu verteidigen. 3:30 Chance, wir mal sagen, warum nämlich doppelt das ist ein Stahlschwert. Gott, was ist das? Was macht einfrieren? Oh nee. Wenn der mich mit einfrieren trifft, dann ist das viel zu übel. Wo ja. Oh mein Gott! Guck ich meine die Reichweite an von dem Teil. Kann ich auch beim Vorrat zugreifen? kann ich sogar okay das heißt ich könnte sogar habe ich überhaupt ich glaube ich habe gar nicht so ein Stab irgendwie veränderung heilt so ähm. ja. und hier sind all die Leute mit den Ringen ey. was soll ich denn dagegen machen so dich kann ich erledigen mit jemanden der viel Resistenz hat Fram cool die ist außer Reichweite Oh, ich nehme an. Ja, nee. Er macht keinen Schaden mit seinen angriffen Er ist mit elf Flut. Oh wow, das macht. Oh, das killt ihn. Das tötet Leute. Cool. okay cool warum kann ich mein charakter nicht wechseln ey? das ist ein bisschen nervig so. ich würde ich gerne ich kann nicht sogar erreichen mit ihnen aber erstmal möchte ich hier die leute alle erledigen kann fragen ja aber ich glaube damit sie hier getroffen ne? Oh ne, der hat ja Sigurd. Genau. Ah. Das heißt, der kann mich... Der hat einen Ritter tot und eine Kriegerlanze. Ey, wie soll ich denn den überleben? Was? Muss ist sie eingefroren? Geschicklichkeit 18. Wo? Oh. Hier. Yeah. Okay. Ach, aber wenn er jetzt zweimal mit seiner Kriegerlanze um Eck kommt. 19. 19. 19. 11. 12 durch Waffendreig nehme ich an. Ja, sie wird vielleicht sterben. So, ich muss dich erledigen. Meine lanze kann doppeln. Egal wie viel Geschwindigkeit man hat. Das heißt, sie ist wahrscheinlich in großer Gefahr hier. Mein Gott, das Kapitel hat in sich so am liebsten würde ich ja hier reingehen, um ihn zu erledigen, aber da kommen wir nicht hin. Sie kann sich nicht wegbewegen. Was soll ich erwachen ja machen, Wen hast du oh mein Gott. Expertenlanze Stahllanze ich kann dagegen nichts machen wechselt dann zum zu einer Lanze ne äh, zu einer Axt ja 15 krit Chance was gab hast du 21 sehe ich wie viel Bewegung der eine Typ hat Der überhaupt diese Fähigkeit ja okay der wird uns auf jeden Fall erreichen wenn ich jemand mit wenig Verteidigung ja ne Bewegung der hat schon jetzt Bewegung 9 oder ist er schon verbunden ist er schon verbunden Okay, er wird halt nicht überleben <lacht> hm. er sagt voll kacke wie soll ich das überleben ich muss meine charaktere hier im dings reinpacken in den wäldern und dann hoffen dass die nicht trifft ja, verteidigung 9 was wie viel schaden 9 10 ja. ich glück habe geht er auf sie los Wenn ich glück habe oh mein hauptkarakter schon wieder voll in gefahr jetzt zu fighten. und jetzt auch noch ein typ Ey, was soll ich hier machen Sie kann sich auch nicht bewegen. So. Okay, der kommt ja aber nicht vorbei. Das heißt, wenn ich die erledige. Okay. 17 Schaden wenn ich an ihn hier im platz hier und er macht er doppelt sogar cool Ach, Warte er sollte uns eigentlich nicht erreichen können Warum kannst du ja greifen. So, was? So. So, die bewegen sich anscheinend nicht. Das ist ja Kingdom Musik im Hintergrund. So, dich muss ich aus dem weg bewegen wenn ich das mache dann diese so blöden wälder haben wir alle im weg ey. ich komme hier nicht vorbei so kann man ja hin. habe nur ein heiler hier kann ich nichts machen Muss ich auch zum Weg gehen? Naja so, dann können wir eigentlich nur beten, nicht zu feigen. Schon wieder und Alfred sich gerade ist in der Reichweite. Das heißt, wenn er mit seinen in der Ecke kommt, dann macht er wieder Dutzenden Schaden. Geht auf sie los. Okay, das ist überlebbar. habe mich nicht getroffen. auf ein Minus ausweichen fällt. Okay so ist wieder jemand eingefroren. Ich glaube diesmal ist jemand eingefroren. Cool. So perfekt kann ich einfach so angreifen. musik ist geht schon dramatisch ich, ich hätte irgendwie so eine hektischere Musik gerade so wir sind voll in Gefahr ne? aber Ringe zu verloren zu verlieren hat mein Charakter irgendwie voll mitgenommen nehme ich an ne deswegen denkt er sich so nein ha. so von dir machen wir mal einen Abstand hier gehen wir mal auf Abstand meine ich so, du gehst hier rein als halt mal ein Herz hoch wünschte ich hätte einfrieren habe ich überhaupt frieren ich weiß doch gar nicht so du hast Marv. Hm. Weil, irgendwann werden diese Kapitel wahrscheinlich irgendwie Standard sein ne ich mit solchen übelsten Gegnern kämpfen muss ne oh nein hier ich habe sie vergessen Wer trifft mich da? Du. So, ich muss einfach weiter. Okay, eine Kriegerlanze. 19. Das sind 19. Das sind äh, sechs, Scha sechs Schaden. Wir müssen einfach weiter nach unten. Okay. Hm. Ich könnte auch da reingehen und versuchen, den zu erledigen. Ne? aber ne, lass mal. Obwohl, hast du, Wurfball. Okay, das war irgendwo in einen Wald bitte und immer weiter. Ich kann nicht darunter. Ja, ich tue voll Fram hier einpacken in der Reichweite. Soll also ich machen, ne? oh, du hast nur Lanzen, der ne? Mann überlebt auch so ja, du nicht ein Nein? Okay, yep. oh, nee. äh, gemeine Nähe von Frau, von... da nee, nee, nee, nee, darf ich nicht bewegen erreicht er mich hier wahrscheinlich ne okay, erreicht hier ein zwei3 hat er irgendjemand einen Regen das heißt dich kann ich hier bewegen jetzt kommen sie alle auf mich zu oh, schon wieder gegen die Aua war ja so schön. Ah, der hat sich perfekt bewegt. Ah, auch noch. nicht auf den Arm nehmen. Aber ich hätte lieber das als einfrieren, wenn ich ehrlich bin. Mein Kapitel wäre so viel einfacher, wenn ich Unark und einfach hier zum Ablenken reingeschickt hätte. So, ich glaube, was wir machen ist, wir tun die ein bisschen ja die scheint ja echt nicht zu bewegen ne? das ist gut das heißt da können wir uns jetzt um die hier vor uns hier mit denen ja abrackern hm, kann ich mich aus deiner Reichweite irgendwie ausbewegen so du hast einen Wurfball das ist nicht so ich kann dir am schicken ne der überlebt hat schon Theater. Du hast Glanz 15, Einfrieren. Glanz, wie viel? Äh, 7 Schaden. Schicklichkeit 16. 5. Also wir können hier reingehen und dich fertig machen. Wahrscheinlich nicht. mal gucken ob ich noch genug leute habe danach äh, wer bei verteidigung klappt gut dann rein da kannst du nicht doppeln klamm kann ihn doppeln ey. auch nicht doch wo er macht voll wenig schaden warum angreifen. Rechten. Ich muss genug charaktere haben. muss auch ein Ritter tot, oder? Aber du hast auch einen gerade ausgesendet. Ne? Oh wow. Ah, kann ich nicht machen. Ist auch noch. 16, 200 Prozent. Dann perfekt. Ich weiß mal den ja. Zack. Hi, rothaariger Math. So war doch Royce Name damals in Smash Bros. Nein. So. nein da maße ja, sehr beeindruckend eine göttliche schnelle So, hier trifft uns keiner ne? Blö. wer hatte da so ein riesen du ne so ich muss dich kann ich mit Donner au treffen na problem ist ich tu mich ja voll irgendwie ja in gefahr bringen aber oh egal ich habe so eine angst hier gerade hier sind überall ringe ach du kein blitz kann ich auf dich losgehen kann ich sogar sehe ich gerade und gar nicht getroffen dann wenn ich sie hoch dann erreicht sie sie nicht aber oh, wenn du den zweimal triffst ne was du machst perfekt dann kommen wir hier hin dann sie mal hoch Und du hast nur eine Axt und ein Landsmeister cool nicht erreicht nicht nee gut so mach den fertig Schleitz schon wieder getroffen 20 Prozent dabei habe ich ja schon irgendwie fähigkeiten gegeben dass sie besser ausweichen kann und so Ne, wenn ich mich nicht irre so wir müssen diamant hier reinschicken das ist der einzige der ja halbwegs tanken kann warte mal flammen ah, wenn du jetzt blitz hättest man ah, ich komme nicht daran ja sind lanzen egal der Mann ist relativ tanky. Wenn ich Glück habe, halte eine Typ den, anstatt irgendwie auf mich loszugehen. So, Ach, jetzt sehe ich nicht, wie viel Schaden du machst. 24, 26. Aber Lanzenmeister sind schwach gegen Äxte. Uh -oh. <lacht> ähm, Ach, war das du? Wurfball. Ich glaube, ich muss das hier machen. Wir müssen neben neben mich doppeln, oder? Nee, nicht mit dem Wurfball. So, und dann muss ich euch so platzieren, damit die nicht an Lapis drankommen. Was du irgendwie trotzdem machst. verleib plus drei Level oh nee da habe ich ja ganz vergessen manchmal aber ja, wenn ich dich hier platziere ne Wie wird dann immer noch angezeigt wenn ich den Weg da ja platzieren dann kommt er auch nicht vorbei an Lapis ne Und hier an den Bäumen kommt ja auch nicht vorbei Okay. So, der Typ mit Sigurd ist tot, ne? Ist da oben der bewegt? Ne. So. Ach Klammer kann sich auch noch bewegen. Na, kannst du irgendjemanden anlocken? Nö. Ich kann ich hier bewegen weil wenn du jetzt blitz hättest ne? okay kann ja nur alles schief gehen hier, ja, ne mag es nicht wieder näher kommt da kommen sie wieder alle Ach, okay zum glück ist es diamant diamant hält noch relativ hart aus Nein, was habt ihr alles okay wir kommen langsam voran aber wir kommen voran okay. zurück wird diamant eingefroren der kann mir jetzt nicht mal aushalten weißt du stahlschwert hier reicht mich gar nicht außer du vielleicht ich muss jetzt so viele dinge einmal anschauen Uh, ein, zwei. Okay, er wird von ihm getroffen, aber uh, Kriegerlanze 17. Er nimmt vier Schaden. <lacht> cool. Na, was mit dir? Wen hast du? Du hast Celica. Oh, nee. <lacht> oh. okay. aber du hast voll wenig gerade sehe ich das heißt wenn ich hier jemanden reinpacke mit viel resistenz dann klappt das schon Na, erst einmal hat mich kontern nee. ah, ich glaube diamant wird halt nicht überleben weil von so vielen leuten angegriffen werden kann mit dir ein Stahlschwert muss all kris hier unten nee, ich bräuchte den da unten da oben so du wirst eine Menge Schaden gegen ihn machen aber panzerbrecher 21 Ach. Äh, ich hasse es den da oben bewegen aber dann ist er sowas von tot ja, ich meine ich kann sowieso nicht mit diamant irgendwas machen gerade ah, du tötest ihn noch nicht mal gibt es jetzt nicht macht oh da bringt er noch nicht mal um ich will auch Ach, der hat ja auch noch durchhalten Okay, gebe mal ein Eisenschwert. Da gibt gar nicht mehr ausweichen. Okay, ich vergesse, was ich gesagt habe. Das Stahlschwert. Right, du wirst mir. Komm gefecht zurück zu mir. So, Gott, der wird von alles hier leicht getroffen. Ne. Also ich lenken irgendwie andere Leute auf, auf ihn. Okay. Hm, ich nehme mal nicht, ich nehme mal sehr stark an, du wirst nicht auf die losgehen, wenn ich dich in Reichweite packe, ne? Aber so mal. Und ich muss christen nach oben bewegen. sind also die ganzen Pegasus reiter. Ey. Oh man Mann. Ähm. Ja, ich muss ich wegpacken. Ich traue mich hier gar nicht weiter zu machen. Ich will erstmal den Anschwung von Gegnern hier. Oh Gott. Oh Gott. Warte mal, was hast du? Hammer, Expertenlanze, Hammer. Warum kannst du von zwei angriff What? Warum kannst du von... Ach die Experten anser. Ja. jetzt zwei an. Ey, der zweimal. Er ist auch ja vollbogen. Ich auf den auch noch aufpassen. Okay, ich mache null Schaden. Cool. kann irgendjemand sie treffen Ja. Okay, irgendwie wird die reichweite von dings nicht angezeigt von teleport -Ragnar. da so. Und dann anna wenn ich glück habe gehst du eher auf anna los ein Stahlschwert. Wenn ich Glück habe, geht da eher auf Anna los, weil er sich denkt, oh. Bruch, ne? so, er dürfte eigentlich nur Diamant erreichen, ne? Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Und da kann er Clan auch erreichen. Bist du mir noch angezeigt? Ah 1 2 3 1 2 1 2 3 verdammt Ah Ah ne schon Er geht auf Klamm los, ne? Ein, zwei, drei. Ja. Aber du machst null Schaden gegen ihn. Ne? Ich nehme an, das ist der Schaden, in der angerichtet, angerichtet wird. Ne? Und du hast eine Kriegerlanze. Ne? Vergiss es. So was von tot. Cool. Na gut, dann müssen wir halt so machen. Ne? Ich glaube, wir werden ja. Okay. Oh, aber Wir sind sowas im Tod. Ja. Ja, er kommt jetzt zwei mit der Kriegerlanze an und wir sind tot. Mann! Ah. Oder auch nicht, weil er nicht seinen Dings aktiviert. Was? ich verstehe das spiel nicht der hat mich voll einfach jetzt erledigen können Gut, was auch immer äh, magier ja fertig machen dachte trifft mich ja auch noch no. aber überleben hat sehr gut wenn nämlich nicht okay sehr gut. 4 Crit. Ich möchte nur anmerken, das Kapitel wäre sehr viel einfacher mit Junaka im Team. So. Was machen wir hier? Du hast Celica. Okay, ich muss ja auf so viele Sachen achten, ne? <lacht> Was haben wir hier alles? Ähm Ich könnte dich hier wegbewegen. Du gehst hier hin, muss ihm platt. Warte, warte, warte. warte. Eisenkroax. Oh. Ich muss, ich muss die auf ich muss auf die gucken. Er kann sowieso ihn erreichen. Ich muss einfach nur aufpassen, dass er nicht irgendwas tötet. Oder kann er nicht? Kann er sich nicht verwandeln? Oder kann er Lanzen tragen? Kann? angreifen. Ne? Ich könnte die eigentlich erledigen. Vor irgendwas machen. Ja, ne. müssen damit. Schaffe ich das? Glaub ich glaube, ich dass glaub ich das schaffe. Sie kann ihn erledigen. Du kannst vielleicht ihn erledigen. Und du? Du machst eben platt. Oder sie. So, da müssen wir eigentlich nur noch darauf achten, dass Diamant das hier überlebt, ne? Was er tut. Kart. Hera, ja, yeah, mein ist ganz schön stark, so Ist auch ein hauptcharakter ey. Ich habe keine hohen Ansprüche. Solange ich mich verbessere, erreichen mir das. Cool. So, was ist diese riesige Reichweite hier, die mir noch angezeigt wird? Okay, da mal einmal den Wen kann er erreichen? Anna. aus da. So. Du kannst niemanden erreichen. So, wir sind aus der Reichweite. Er kann ja eigentlich nur noch Leute erreichen. Das heißt, wir müssen nur ihn außerhalb von allen hier hinpacken. wirst äh, du erledigt? Ich könnte eigentlich, ja, ne? Ich könnte eigentlich sie hier reinpacken. Sie können eigentlich alle ja abschirmen. Ja, voll AP, ja. tot Okay, du musst weg. Okay. Ich hin. Ich nehme mal nicht an, dass ich dich irgendwo hinpacken kann, ne? So, überlebt, Fram. <lacht> oh mein da ist so gruselig hier. Ein Fehler, ne? Alles weg. kriegen. Okay, ja, das ist der einzige, was ich Schiss habe hier. Ja, 17 Schaden. Das heißt, du nimmst ach du nimmst 16 Schaden. überlebst. Dich muss ich auf jeden Fall wegpacken. Dann auf mal sicher zu gehen, packe ich mal. 17 Schaden, 10. Ja. Dann pack ich dich hier hin. Als Anna auch. Okay, 19, 8. uns hierhin 17 schaden nee, du hier. ich glaube wir sind in ordnung jetzt kommen die alle ich fange langsam an zu glauben er kann sich nicht verwandeln ich glaube langsam er kann sich nicht hier verwandeln in diesen plus 5 oder drei bonus aktivieren so, ich merke gerade was hier voll nervig ist ne? alle gegner tun ja immer ihre die ringe hin und her wechseln ne? das heißt ich muss die ganze zeit hier darauf achten so kann ich euch erledigen heute noch das wird sehr viel einfacher machen hier für mich wen haben wir hier die haben alle ringe das gibt es nicht kann ich einfach nee, da ist der der typ oh alles so weit entfernen okay du hast magie du machst Nee, du machst hm. Könnte ich hier reinpacken? Wer trifft mich hier oh, aus? mit ihrem blöden. Oh. Ich flüchte einfach. Ich flüchte. Ich komme mich jetzt um die Leute hier, glaube ich. So, wenn wir hier Roy mit einem Lanzenmeister cool. Ich bin immer außer Reichweite mit allen. Ich glaube, hier, hier runter zu gehen ist erstmal sicherer, ne? So, du bist ein... Ach mein Gott, ich bin immer in Reichweite irgendwie. Okay, warum machst du mir so viel Schaden? Ach, Seraphim, okay. er macht mir ja nichts an Schaden. Okay, bitte was? macht ja gar nichts an schaden oh mein gott okay, ich sehe nicht wie viel schaden du machst ist so frustrierend hier gerade 28 schaden sie ist mit äh, 28 21 schaden Wenn ich dich erledigt krieg in einzug Zug. Er überlebt mit einer p müsste er eigentlich Okay, 19 Schaden aber ich muss auch überleben ah, möchte ich hier im Packen und von ihnen da hinten angetroffen wirst ja ne noch ja. mal den hier. Ein kritscher wäre nicht schlecht gewesen, aber was soll mal machen? Ne? So. Mama machen wir Folgendes. Äh Du machst 28 Schaden. Du machst 21 Schaden gegen ihn. Er überlebt hat. Gerade so. Gott. Das emblem mir gerade. Auf jeden Schritt hier aufpassen. Kein Fehler. Wenn man sich erlauben kann. So, du machst 28 Schaden. Du machst... Du machst 21 Schaden. Waffenvorteil gibt er ja wohl nicht. So, warte mal, greifst du mich eher an. Unter Teleport, Resonanz, nein. So. damit wollte sich hier rum teleportiert nein danke so ihr müsstet das beide überleben bis hier rein ich weiß immer noch nicht ob der sich bewegen kann oder nicht aber Wir sind okay, ne? Wir sind okay, alles ist gut. Äh, 14, cool. Geschicklichkeit, keine Verteidigung. Ich pack dich hier hin, damit du mehr Verteidigung hast. Anna. Und dich habe ich vollkommen vergessen. war hast du? Du hast ein Lanzenmeister, ne? Hier ein, okay. Weiter geht's. Nächste Runde, nächster Herz am Fakt. So der erreicht mich nicht. Jetzt kannst du dich weiter bewegen oder das ist sehr gut. gott das ist der einzige, der mir auf den Nerven geht. Der, ist der einzige, der nicht auf den ich aus dem Weg haben will, der mir alles schwieriger macht. Doch und Mikaya, kannst du zweimal angreifen? sicher ja jetzt erst. So, die hat sich gar nicht bewegt wie hast du selika oh mein gott nicht schon wieder habe die schnauze voll von verdammt noch mal selika bewegen die typen sich nein perfekt so den hier Ich mache euch erstmal hier platt. Okay, 13 plus 2, Koop schlag Perfekt. Segodo. Sag. Sag. Gute Nacht. Das habe ich verstanden. Oh. Das sollte helfen. So, wie viel einfrieren hast du eigentlich noch? Zwei. Mein Gott, jetzt mir ruhig mal geben, ne? So, jetzt hier rein. das mal, wenn du einen kritischen Treffer machst. Oh Mann oh man! Okay, war zu viel verlangt. Ich verstehe. So hm. Ich würde dich am liebsten erledigen können. Da wird aber nichts. machst zehn schaden aber das wird überlebbar sein hm. äh, wer macht dich platt äh, anna kurz vom level ab äh. äh, du kannst mich nicht kontern Durch. Wie sie so den Gegner hin trippelt oh, Stärkung Verteidigung. So, langsam sind ja gar nicht mehr so viele Gegner übrig, ne? Die machen können. So, er kann sich irgendwo hin teleportieren, ne? Also solange wir noch alle voller ap sind müssen wir also eigentlich erledigen überleben alle ich ah, mache ich auch mal platt kampf mich mit plus fünf level durch roy Überlebst du that. Okay, du erreichst aber du machst dich so Und ich halte dich gleich mit Dings direkt hoch. Mit From. Zack. So. Ist das Chloe noch Level 11? entspann ich benutze die ganze zeit oh, ja, verdammt. Ja, verdammt noch mal hier nach seinem blöden ja ich überlebe alles war über 20 prozent fähigkeit oh, dagegen gibt er noch nicht mal schaden im elfenlicht jetzt bei zwei Angriffen ne Na, jetzt mal zu Feuer natürlich runter geschraubt wirst so so du mit deinem blöden Teleport Dingen wirst ja wohl niemanden mehr töten ne? Was zehn Schaden, so wie ich das gesehen habe. Da sind noch auf voller ap mehr oder weniger. Wir sind nie im Leben mehr als 20 Schaden machen, ne? So, mir fehlt du. So, da kommt da. Zack. Zack. Okay. völlig umbeeindruckt. So, du bist ja auch noch am Leben. Oh, jetzt hat einer von denen bekommen. Okay. Am besten ja irgendwie vom Weiten angreifen, ne? Genauso, genauso wie du auch. So, jetzt wenn du ihn mal kalt machst. Irgendwie kriegst du ja die link Irgendwie nicht gebacken. Und du killst ihn natürlich. Und du auch. Ich irgendjemand, der den Typen nicht kält, wenn es geht. Endlich meine eine Ruhe vor. Eine blöden einfrieren. Ich kann mir vorstellen, das Spiel wird sehr viel schwieriger irgendwann, wenn irgendwie mehr Verstärkungstruppen und so kommen. Ne? Kann ich mir vorstellen. du überlebst das nicht warum nicht ich meine du lebst das warum okay ich weiß egal wer von den beiden ja den gekillt hätte von beide auf level 11 so. damit haben wir alle gegner hier erledigt die auf uns zukommen Das war nur noch von den flüchten, nehme ich an. Ne? So, der Tomahawk da hätte ich noch gerne. Sind nur noch die beiden hier übrig? Die beiden und links. Ach, sie gott ist ein bisschen verschwenderisch, weil er sich nicht bewegen kann. Ha, die beiden würde ich auch mal gerne hier erledigen, aber überlebt niemand den Angriff hier. So, jetzt gehen wir einfach hier runter. Irgendjemand muss ich nur um ihn ja kümmern? Mit dem Tomahawk das sind 28 Angriffskraft. Irgendjemanden hier reinpacken, wenn es geht. 28 gute Frage: ne? Wem packen ich denn da rein? Ich meine, anna hat relativ viel Geschicklichkeit. 10, also, er wird ja auch. Ja, Geschicklichkeit 3. Sie wird ihn sogar doppeln. <lacht> Da kommt Klamm und macht den einfach fertig okay ziemlich chillig gerade ich halte dich noch mal hoch nur zur absoluten sicherheit ich weiß du überlebst hat aber wird schon klappen so kann bitte auf mich los irgendwie ist da vorhin nicht auf mich losgegangen wenn nicht dann komme ich halt auf dich los mit meinen mein donner das wieder mal machen so zack nach jetzt kann ich nicht noch mal tauschen äh. nur ein donner so du jetzt auf mich zukommst oder nicht ich werde dich im nächsten zug erledigen mich aber boah, ey, ich hätte hier, ich würde am liebsten die auch noch erledigen okay du kommst nicht auf mich los na gut dann mache ich dich eben fertig hier Boom. verdammt entschuldige was ach du bist gar kein rüstung ich denke die ganze Zeit, du bist ein na, guck mal hier ne? 16 chance habe ich immer noch treffen macht aber nicht das ist ja natürlich irgendwie Bienen im Hintergrund so so macht sie platt okay damit haben wir es eigentlich ne so Tomahawk eingesackt dann noch lustiger, wenn jetzt, wenn ich nicht zugriff auf mein Vorrat hätte, ne? Also meine anderen Charaktere, auf die kann ich nicht zugreifen, ne? Aber mein Vorrat, auf den kann ich zugreifen. Das macht auch keinen Sinn. Wie haben kriegen wir sie noch 15? wir nicht schon mal hier runter. Fuck von tisch Dann war ich die das Kapitel gleich erledigt, ne? außer kommt noch irgendeine böse Überraschung. Oh, oh. Ich musste ja mal den Mund aufmachen. Ne?